Knoten für Knoten mit Liebe gesetzt und mit guten Wünschen versehen. Guten Tag, liebe Besucher, ich bin Barbara Winter, die Frau von Rheinknoten. Ich begrüße Sie heute, weil es im Museum nicht geht, hier auf meinem Sofa, an meinem Knotplatz zu Hause und ähm, freue mich, dass Sie vorbeischauen. Ich äh, arbeite mit Materialien aus der Natur am liebsten, mit Holz, was ich so finde. Am allerliebsten arbeite ich mit den Steinen aus dem Rhein. Die sammle ich, ich wohne nah am Rhein und die finden immer wieder äh, den Weg in meine Schmuckstücke. Hier habe ich eins an, das ist auch ein Rheinstein und so arbeite ich Ketten, Colliers, also Ohrringe, Armbänder, Fußkettchen. Je nachdem wo der Flow gerade lang geht, der Kreative und was gerade entstehen will. Ja, ich zeige Ihnen gerne noch ein paar Schätze aus meinem Schatzkistchen und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr live in Kommern wieder vor Ort sehen und ich bitte Sie, bleiben Sie gesund bis dahin. Ganz herzliche Grüße, Ihre Barbara Winter.